Wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass selbst in einem Hochtechnologieland wie Japan die Risiken der Kernenergie nicht sicher beherrscht werden können. Auf Basis dieser weisen Worte hat vor rund zehn Jahren mit der Zustimmung aller Parteien, mit Ausnahme der AfD, die Bundesregierung ja, ja, ja. den Atomausstieg beschlossen. Jetzt. Okay, Und tatsächlich jetzt, zehn Jahre später, hier, gesagt, die allermeisten deutschen Atomkraftwerke sind abgeschaltet. Ja, genau. Meine ist auch so. Die letzten verbliebenen drei, so auch das ja, okay, Atomkraftwerk Lingen, werden Ende ja, also dieses Jahres abgeschaltet. Arg, Wenn wir vom Bündnis Agil hier in Lingen auf den Straßen unterwegs sind und Aktionen machen und hier mit den Leuten vor Ort sprechen, hören wir sehr häufig die Worte, Mensch, wir finden das ja klasse, was ihr macht, aber lohnt sich das denn überhaupt noch? Hier in Lingen ist doch bald Schluss mit Atom. Und dann hört man auch eine gewisse Erleichterung mit in den Worten. Ja, aber was ist denn das eigentlich, was hier hinter uns, beziehungsweise vor uns, hier bei Framatom-ANF in Lingen passiert? Hier bei ANF Framatom im Lingener Industriegebiet von Wald umgeben und äh, gut abgeschirmt, beschützt und kaum für die Öffentlichkeit sichtbar, klein. wird nuklearer Atombrennstoff hergestellt. Mehrfach pro Woche kommen hier Lastwagen reingefahren mit dem hochgiftigen Uranhexafluorid, das hier gebraucht wird, um Brennelemente herzustellen. Und regelmäßig fahren hier Transporte raus, beladen mit Brennelementen, die dann geliefert werden, unter anderem an uralte, marode, gefährliche Meiler, jetzt bald nicht mehr in Deutschland, aber im europäischen Ausland, wie zum Beispiel in Tionge und Bull in Belgien, nach Catenon in Frankreich, nach Leibstadt in der Schweiz, auch an das AKW-Pannenprojekt Olkiluoto in Finnland, nach Borsele in Niederlanden und so weiter. Die Brennelementefabrik hier, ist genau wie die Urananreicherungsanlage in Gronau vom Atomausstieg aber ausgeschlossen. Von hier aus wird weiterhin an der Zerstörung von ganzen Landschaften der Verseuchung der Umwelt in den Gegenden des Uranbergbaus profitiert. Hier in Lingen wie auch in Gronau wird weiterhin der Atommüll von morgen produziert. Hier wird quasi in den nächsten GAU investiert und hier wird weiterhin das Potenzial auch für die militärische Nutzung der Atomkraft geschaffen. Dazu hören wir gleich auch noch mehr in einer weiteren Rede. Aber, aber das wollen wir doch alle gar nicht. Wie passt das? Das denn bitte schön zu diesen weisen Worten der Erkenntnis, die wir gerade ganz zu Anfang gehört haben. Und es kommt sogar noch dicker. Man könnte sich jetzt natürlich fragen, wie Framatom überhaupt noch wirtschaftlich arbeiten kann, nachdem ihnen hier in Deutschland sukzessive alle Kunden abhanden gekommen sind. Richtig, gar nicht. Die Auslastung der Brennelementefabrik liegt jetzt äh, im Verlauf der letzten Jahre bei nicht mal mehr 30 Prozent. Damit, damit lassen sich auch keine schwarzen Zahlen schreiben. ANF in Lingen hängt am Tropf der staatlichen französischen Atomindustrie, die selbst in finanzieller Not steckt. Anfang des letzten Jahres wurde bekannt, dass das russische Atomunternehmen Twell hier einsteigen will. Es soll ein, es soll ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet werden zwischen dem russischen Unternehmen Twell, was eine hundertprozentige Tochter der obersten russischen Atombehörde Rossatom ist, und ANF, was zu 100 Prozent in französischer Hand ist. Die russische Atombehörde Rossatom leitet nicht nur die zivile Nutzung der Atomkraft, sondern auch komplett die militärische Nutzung. Da muss man erstmal schlucken, wenn man das hört. Denn wir wollten noch aussteigen. Das Kartellamt hat diesen Deal diesem Joint Venture zwischen der russischen Atomfirma und der Lingner Atomfirma bereits zugestimmt. Der Prozess liegt jetzt beim Bundeswirtschaftsministerium, mehr wissen wir nicht. Der ganze Prozess ist zur obersten Geheimsache erklärt worden. Niemand hat Informationen darüber, wie weit eigentlich äh, dieser Prozess jetzt vorangeschritten ist, ob das Ganze genehmigt wird und wenn ja, wann. Wir rechnen allerdings damit, dass jetzt dieser Tage auch in Berlin darüber gesprochen werden müsste. Aber wir wissen es nicht, es ist geheim. Wie, wie passt das zur andauernden Krise um Russlands Politik gegenüber der Ukraine und zu ganz Europa? Wissen wir nicht. Was wir aber wissen, wenn es nach den Plänen der französischen und russischen Regierung geht, findet der Atomausstieg hier in Lingen nicht statt. Im Gegenteil, es wäre ein Einstieg, und zwar ein Einstieg in eine ganz neue Dimension. Es würde gut zu Putins Strategie der Einflussnahme auf den Westen, aber auch zu der von Macron gepushten grünen Reinwaschung von Gas und Atom zur Finanzierung seiner desolaten Atompläne passen. Das wollen wir aber nicht. Nicht in Lingen, nicht in Deutschland, nicht in Europa, nirgendwo. Wir haben den Atomausstieg mit großer Mehrheit beschlossen und fordern deshalb die Regierung auf, verhindert den Atomdeal mit Russland, setzt den Atomausstieg konsequent um und schließt die Atomfabriken hier in Lingen und in Gronau. Vielen Dank.